Nebenwirkungen der NSP-Produkte Was ist eine Nebenwirkung eines Medikaments? Nebenwirkung ist ein ungenauer Begriff, der sich auf Wirkungen bezieht, die von der Pharmakotherapie nicht vorgesehen sind und auftreten, wenn das Medikament in therapeutischen Dosen verwendet wird. Nicht beabsichtigte Wirkungen bei Verwendung üblicher Dosen Es bedeutet häufiger negative Nebenwirkungen. Heute werden wir über die unbeabsichtigten Wirkungen der Einnahme von NSP-Produkten sprechen. Nebenwirkungen sind also nicht schwerwiegend und nicht immer negativ. Und wenn wir über NSP-Produkte sprechen, bedeutet das, dass NSP-Produkte immer mehr Nutzen haben können. Ein 65-jähriger Mann, nachdem ein Stand eingesetzt wurde. Viele Medikamente, strenge dietetische Einschränkungen, drastische Änderungen des Lebensstils. Er musste das Rauchen komplett aufgeben. Um das Verlangen nach Rauchen zu beseitigen, beschloss er, etwas zu kauen. Wann immer er rauchen wollte, nahm er eine Pille oder Kapsel. Nach der Ständplatzierung wurde die Einnahme von verschriebenen Medikamenten zu einer Priorität. Er nahm NSP-Produkte zu Tageszeiten ein, die frei von Medikamenteneinnahmen blieben. Was hat er genommen? Evaflex. Wartung der Verteidigung. Vitamin d Lecithin und Super-Omega-3. Wir alle kennen ihre Vorteile für Herz- und Blutgefäße. Diese Lebensmittel helfen der Leber, dem Gehirn und dem Endokrinensystem, aber wir verpassen auch die offensichtlichen Vorteile für die Haut. Evaflex Evaflex enthält MSM, Kontreutin und Glukosamin. Es stärkt das Bindegewebe. MSM ist sicher und ungiftig. MSM ist eine Quelle für organischen Schwefel und hilft bei Entgiftungsprozessen. Schwefel ist für die Gesundheit der Haut unerlässlich. Evaflex enthält MSM, Kontreutin und Glucosamin. Beim Kauen darf er definitiv nicht rauchen. Evaflex, der Geschmack ist spezifisch, aber wenn Sie rauchen möchten, es ist besser, Evaflex zu kauen. Wartung der Verteidigung. Quelle der Vitamine A, C, E, Zink, Selen. Ein starkes Antioxidans, das ausgewählt wurde, um dem Herzen zu helfen. Diese Nährstoffe sind auch gut für die Haut. Lezitin, es ist sehr praktisch, durch die Kapsel zu beißen und sie lange im Mund zu behalten. Defense meinte Nanze, er hat es genommen, weil es gut fürs Herz ist. Super-Omega-3 sollte nicht gekaut werden. Kapseln mit Super-Omega-3 werden unzerkaut geschluckt. Die Wahl der Gesundheit half ihm, mit dem Rauchen aufzuhören. Er verwendete Vitamin D, weil es in Bluttests als mangelhaft befunden wurde. Die Tablette enthält 2000 Einheiten, IE, er nahm eine tablette in drei tagen die positive wirkung von vitamin d auf die haut ist hinlänglich bekannt welche nebenwirkungen traten auf sehr seltsam aber die manifestationen der psoriasis einer hauterkrankung an der er seit seiner kindheit litt verschwanden normalerweise traten neue psoriasis ausschläge auf wo kleidung auf der haut reiben würde normalerweise würde er einige topische medikamente verwenden aber da dies ein seit langem bestehendes Problem ist, hatte es keine Priorität. Der Mann hat einfach akzeptiert, was er hat. Psoriasis ist nicht wieder aufgetreten, sagte der Arzt. Psoriasis ist jetzt in Remission. Wie könnte es verschwinden, wenn es im Krankenhaus zu einer schweren Verschlimmerung kam? Er hatte keine spezifische Behandlung für Psoriasis. Wichtiger war das Thema Herzchirurgie. PLÖTZLICH Anführungszeichen war ein langjähriges Problem gelöst. Der Allgemeinzustand wird mittlerweile von Ärzten als zufriedenstellend beurteilt. Die ganze Familie einer Person, die Psoriasis VERLOREN hatte, entwickelte ein Interesse an NSP-Produkten. Diese Produkte wurden verwendet, um einer Person mit einem Stent in den Herzgefäßen zu helfen. Eines der Ziele war, mit dem Rauchen aufzuhören. Erreicht es gab keine Wahl. Zwischen Rauchen und Leben entschied er sich für das Leben. Plötzlich stellte sich heraus, dass die wiederkehrende Psoriasis verschwand. Der Arzt sagte, Psoriasis in Remission. Das Ergebnis des Schülers. Er fing an, sich oft zu erkälten. Er wandte sich mit diesem Problem an die NSP, häufige Erkältungen. Nebenwirkung der Einnahme von Zambroza, Defense Maintenance, Immune Formula und Gerinnung. Diese NSP-Produkte wurden zur Unterstützung des Immunsystems ausgewählt. Die Folge. Er musste die Brille wechseln. Das Sehvermögen hat sich verbessert. Kurzsichtigkeit ist zurückgegangen. Der Student hat diese Produkte verwendet. 1,5 Dioptrien auf einem Auge und 2 Dioptrien auf dem anderen. Das Sehvermögen hat sich so sehr verbessert, obwohl bei der Auswahl von NSP-Produkten der Versuch, Kurzsichtigkeit zu beheben, außer Frage stand. Die Bitte war, bei häufigen Erkältungen zu helfen. Es funktionierte, er wurde nicht mehr krank. Und noch etwas. Er hörte komplett auf, Kaffee zu trinken. Das Gefühl von Lebhaftigkeit und ein Auffallen von Kraft trat ungefähr in der Mitte der ersten Flasche Zambruza auf. 35-jährige Frau. Sie kam hierher mit der Bitte, so viel Gewicht wie möglich zu verlieren. Ihre Beine litten sehr, das Körpergewicht betrug mehr als 50 Kilogramm. Bei einer Körpergröße von 162 cm und einem Gewicht von über 120 kg. Im ersten Jahr verlor sie 31 kg. Im zweiten Jahr Bindestrich 15 kg. Und im dritten Jahr begann eine Zunahme des Körpergewichts, aufgrund einer Schwangerschaft. Der Ehemann ist glücklich, sie wollten Kinder, aber er verstand, dass seine Frau sich um ihre Gesundheit kümmern musste als Ergebnis, Gesundheit, Fruchtbarkeit und ein Baby. Wie hilft Abnehmen dabei, Unfruchtbarkeit zu überwinden? Die Normalisierung des Stoffwechsels erhöht die Fruchtbarkeit. Dies ist eine seit langem bewiesene Tatsache. Sie nahm Zambrozza und Solstieg Energie. Beide Produkte helfen, Stoffwechselprozesse zu verbessern. Solstieg Energie ist ein natürlicher Energiedrink. Enthält praktisch keine Kalorien. Natürlicher Energiespender mit lebenswichtigen Nährstoffen. Zambrozza ist ein starkes natürliches Antioxidans. Die Frau wollte in erster Linie abnehmen, damit ihre Beine nicht leiden würden. Sogar ihre Hausschuhe waren unbequem. Kontreutin, Evaflex, Kelp, Chlorophyll, Smartmeal, Super-Omega-3, Lecithin, Bifidophilus, dies wurde während des Frühstücks und Abendessens eingenommen. Während des Mittagessens, Kalzium mit Vitamin D, Zambroza oder Solstig Energie. Zwischen den Mahlzeiten, entweder Fahrtgrabers oder Loglo. Dies sind zwei Produkte, die Fette und Toxine absorbieren und die Darmotilität aktivieren. Sie helfen beim Abnehmen und Entgiften. Auf die Füße aufgetragen: Teebaumöl oder Taifu. Taifu und Teebaumöl werden topisch verwendet, um den Füßen zu helfen. Nach einem Monat Einnahme des Programms hörten die Beine auf, müde zu werden. Was jetzt? Die Familie freut sich über das neue Kind, ältere Kinder helfen mit. Die Frau wog nach der Geburt 85 Kilogramm. Ein Jahr nach der Geburt Bindestrich 71 Kilogramm. Keine spezielle Diät, aktiver Lebensstil, NSP-Produkt, zuverlässige Hilfe. Dies sind die Nebenwirkungen, die wir uns heute angesehen haben. Dies ist für die topische Anwendung um den Beinen zu helfen. Smart Meal ist eine komplette Mahlzeit. Es enthält alle Vitamine, Mineralien und Nährstoffe, die man an einem Tag braucht. Es gibt Energie für den Tag für einen Bruchteil der Kalorien einer typischen Mahlzeit. Calcium mit Vitamin D-Everflex. Kontreutin. Das hilft den Beinen, und auch den Gelenken, Knochen und der Haut. Diese Produkte passen perfekt zu Smart Meal. Lecithin, Super Omega 3 und Chlorophyll. Leziten und Super-Omega-3 sind gesunde Fette, die die benötigte Energie liefern und gleichzeitig beim Abnehmen helfen. Chlorophyll, Entgifter, Antioxidans, Verbesserung des Stoffwechsels. Seetang. Jodquelle, Entgifter, Helfer bei der Normalisierung des Stoffwechsels. Ein Mann mit einem Stent, der mit dem Rauchen aufhörte und plötzlich seine rezidivierende psoriasis VERLOR. Ein Student, der häufig an Erkältungen litt, begann mit der Einnahme von NSP-Produkten und verbesserte sein Sehvermögen. Die Frau, die wegen ihrer Beine um Hilfe bat. Sie wollte abnehmen, damit ihre Beine nicht schmerzten. Das Ergebnis war eine erhöhte Fruchtbarkeit und eine unerwartete Schwangerschaft. Die dünnere, gesündere Frau ist glücklich, und ihre Familie auch. NSP-Produkte. Immer das Beste.